Hallo zusammen, ich bin Tanja. Ich bin Chiara Und ich bin Antika Und wir machen die kv lehre bei der Hava Sliding Solutions AG. Heute zeigen wir euch einen kleinen Einblick in unseren Alltag. Kommt okay. mit! Im KV tut wir Telefonate tätigen, E-Mails schreiben und Kontakt mit den Kunden und Lieferanten pflegen. Gut bei der HAWA finde ich, dass man mitentscheiden dürfen, wer nächstes Jahr die Lehre bekommt. Vorteile bei der HAWA sind, dass man ein gerne bekommt, dass das Schulmaterial einem gespäst wird, es hat einen guten Lohn, es ist eine Duetskultur. Das heisst, man kann alle Duets bis und mit CEOs. Und es ist ein sehr familiäres Umfeld. Im KfH gefällt mir die Vielfältigkeit mit verschiedenen Abteilungen, dass es eine gute Grundbildung ist und man viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat und dass man seine sprachliche Kenntnis viel einsetzen kann. Die Anforderungen zum KV sind hauptsächlich sprachliche Kenntnisse bzw. Deutsch, Englisch und Französisch. Von Vorteil ist das Äffinger System. Auch leitet man grosse Wert auf Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit. Jetzt haben wir einen Einblick in unseren Alltag bekommen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch doch. Wir freuen uns auf dich. Tschüss. Tschüss.